Hey Leute, willkommen zu Papa Razzi. Einem Spiel, wo wir Hunde fotografieren, knipsen die ab und dann speichern wir sie in deinem Fotoalbum. Und ich, ich, weiß, ich weiß überhaupt nichts über dieses Spiel. Rein gar nichts. Ingi hat es mir gekauft und wollte unbedingt, dass ich es mal streame. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Spiel sein wird. Ich kann nicht versprechen, dass mir das Spiel gefallen wird. Das will ich nur kurz, kurz schon mal sagen. <lacht> Diese Runde. Oh Gott, Steuerung ist echt komisch. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Das fühlt sich aber so ein bisschen schwammig an und oh mein Gott. Ich dachte man wäre ein Mensch in diesem Spiel. Ich bin eine Kamera! Sind wir sind wie ein Mario Maker oder was? Okay, also hier können wir nicht lang, auch wenn wir richtig hoch springen können. Ich komme immer nur nicht davon hinweg, dass wir für eine Kamera sind. Das ist so dumm. Hi, mit geht ab. Basic Color steht da oben in der Ecke. Ich weiß aber nicht warum. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, ist das ein Stock? Was war das denn für eine Animation? Was ich nehmen? Was hast du? Gepär? Ah jetzt kann ich es nehmen. Da. <lacht> Wie die sich bewegen. Die Animation sieht so dumm aus. <lacht> Wie die sich bewegen. Das ist so dumm. <lacht> <lacht> Warum muss ich da lachen? Was ist mit meinem Humor passiert, ey? So kleiner. Mit <lacht> Deren Augen, ja. Der hat wie so Googly Eyes. <lacht> oh, hi. Oh, Warum verfolgen mich alle? Achso, soll ich ihn fotografieren in der Hocke oder was? Kann ich machen. Ja, das soll ich machen. Okay, ich war schon zu weit. Alles klar. In meiner Hand wusste ich doch, dass ich ein attraktiver Matrose bin. Du kannst jetzt Hunde streicheln. Oh, kann ich das? Warte, mein Film geht aus. Seht ihr das oben rechts? <lacht> ich hab ne Hand? Oder streichle ich die mit meinen Beinen? Hä, hey, nee, ich hab ne Hand. Ich, ich brauche unbedingt mal einen Spiegel in diesem Spiel. Oh, ich sag ja, Hund. Ja, ja, ganz weit. Ganz, ganz mein Hund. Ganz brav. Komm hier, ja. ja, ja, ja. Oh, du auch. Oh, ja, ja. Okay. Wer von euch Hunden ist der loyalste? Holt den Stock. Oh, wir haben einen Gewinner. Es ist... Ja, wie nenne ich dich jetzt? <lacht> ist sich Ey, ich habe den Stock klauen. Tust du, als das deiner, ne? Nee, ist nicht deiner. jemand Banana? Hier, Banana. sie euch, da. Ja, du darfst sie auch essen. <lacht> so isst man keine Banane. Ja, diesen Bereich verlassen. Wir sind ja jetzt fertig hier eigentlich, würde ich sagen. <lacht> Wunderschön. Achso, ich muss jetzt auf Favorit setzen, ne? Hier, das ist super. Es hat da einen Screenshot draus gemacht. <lacht> ja. Achso, ich musste. Oh, ich dachte. okay. Ähm. Sound Effekt erinnert mich ein bisschen an uh, Sonic. <lacht> sieht voll cool aus. Also Exploration, ne? das Thema. Was macht da ein Schiff auf den Bergen? Hä? Wie bist du hier auch gekommen? Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was man noch so tun könnte. Ich habe hier zu wenig Leitfaden in diesem Spiel. Ich bin verwirrt, was soll ich machen? Spiel erzählt mir nix. Oh Mann. Ey. Was soll ich machen? Wahrscheinlich soll ich halt die 5 Follower erreichen, aber ich weiß halt nicht, wie das gehen soll. Ich kann halt nichts machen so. Oder soll ich hier Bilder auf Darknet posten? Ah, okay. Ah, jetzt kann ich das wahrscheinlich freischalten, oder? Ah, Junge, hat mir aber auch niemand gesagt, dass ich da ins Darknet gehen soll. Hat niemand gesagt. Ich sehe mich gerade selbst. Das ist irgendwie gruselig. Also, ich wette, für Leute, die Hunde richtig lieben, ist das ein mega cooles Spiel. Was ist mit dem eigentlich ab hier? Kann ich fotografieren? Ja, ohne dass ich nach deiner Meinung gefragt habe, ich habe einfach fotografiert. Ja, ja, das uploade ich jetzt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Mensch, was dachtest du denn? Nee, nee. Oh mein Gott. Was? Was? Du. Du. Wie, wa wie Wie machst du das? Was? Wa was zum. Auch wenn es spam ist. Ich muss es hochladen. Was? Uh, was? Okay. Fresh Spaghetti. Kann ich dich auch patten? Komm, wir gib den Headpad. Headpad. So, so. Sie sehen genauso aus wie alle anderen Menschen hier, so. So, ich bin eine einfache Kamera. Ich möchte nur fragen, warum sie genauso aus wie alle anderen. Kann, kann ich ein Interview mit Ihnen halten, so? Es geht auch nur 50 Minuten. Komm schon. Hier, komm hier lieber mit. Wie nehme ich das mit? Habe ich Hände? Anscheinend. Oder auch nicht. Allo. Was, was? Was? Was? Bist du ein Hund? Ist, war, ist das ein Hund? Kann ich ihn uploaden? Nee. Okay. Uff. Ich mag auch Hunde, aber ich liebe sie nicht total heftig. Und warum schwebt ihr? Halt auf zu schweben, das ist gruselig. Schaut mal, Leute. Ich habe ein Foto davon gemacht. Auf <lacht> Skateboard? Ich <lacht> okay, was? Das klingt auf meinem Bein! <lacht> was? <lacht> okay, ich habe genug gesehen. Vor einiger Zeit musste das Gapot schließen, aber ich glaube, dass wir da flasche fangen können. Schau mal, was du wegen dem Müll daneben kannst. Sollte es dir einen Müllcontainer geben. Achso, du willst ein Bild vom Müllcontainer. Ja, das geht natürlich auch. Hier, hier wohne ich aber, ne? Nicht, dass du meine Adresse legst. Geht nicht. Aber das habe ich geschafft anscheinend. Warum auch immer? Hör um auf, das zu machen. Jedes Mal. Was ein Pisser. Ah, aber mir niemand gesagt, dass ich den Müll aufheben kann. Du musst mal alles sagen. Ich bin ein dummes, kleines Kind. Ich Steht gar nichts hier. Hä? Wa wo ist es hin? Ist es ist rausglitscht. Nein! Ich, ich, das hasse ich so sehr in diesem Spiel Dass der Film nach nur neun Fotos ausgeht Welche Kamera hat heutzutage nur noch neun Film? Junge du, man spielt eine Kamera Und er kann nur neun Fotos speichern Bevor er dann sein Gehirn überspeichert oder so ah, Was? Nein! Stopp! Die regel gerade darüber, dass Pokémon Legends so über überteuert ist für die Grafik. Und ich stimme dir zu. Bum, bum. <lacht> ich fühle mich gerade wie Sans. Nein, die despawnen die ganze Zeit. Nein! Guck mal, man kann ja gar nichts sehen damit. Das ist ein bisschen zu verpixelt, glaube ich. Irgendwie das? Wow, cooler Effekt! Selfie-Modus? Wa was? Oh mein Gott! Warte, warte! Hä? Yo, what's up, guys? Yo, was geht, Leute? Ich bin zwar wieder... Euer... Fotograf, der... Fotogene äh, uh, Fritz Gerald heute mal wieder am wir machen wieder Fotos mit irgendwelchen random Personen, die wir nicht kennen zum Beispiel mit dieser Person hier hi, sag mal Cheese. oh yeah, du kommst ins Internet, oh yeah komm her, let's go, bam nochmal, nee, nee, nee, nee, nee. du bleibst schön hier was, Polizei, das können sie gar nicht tun nein, das ist nicht okay oh Gott, Leute, schnell weg hier was ein krasser Prank Jo Leute, ich bin mal wieder hier, der Fitzgerald. Wollte euch nur mal am Start mal sagen, dass ich hier die Straße aufhalte, um ein paar Fotos mit diesen coolen Autos zu machen. Yeah, die sind so dreckig, man kann nicht mal reingucken, wer da überhaupt fährt. Wahrscheinlich Hunde oder so. Oh, yeah, Leute, lasst ein Like da. Followt mich auf meinen... Äh, Dogusnap. Dognet. Genau. Okay, genug Cringe Wie für mich. Warum... Junge, warum... Dreh ich, mein, ich meinen Charakter nicht mit? Er bleibt einfach stehen. Hä? Warum hinterfrage ich das in der Welt, wo Hunde besser leben als Menschen? Was? Oh mein Gott, Duckies! Süße Duckies! Ja, ich sitze hier mit meinen Homies. What's up? Oder? Ich hab zwei Augen. Das ist so unmenschlich schwer. Warum hab ich das so komisch gesagt? <lacht> äh. Oh. Oh. oh nein, jetzt ist meine Violine ins Wasser gefallen. Haben sie das gezeichnet? Ich hoffe doch. Zeigen sie mal, ja. Ja. Ich merke erst jetzt, das ein Foto. Hä? Was? Was? Was? Was? Was? Was machst du? Wie kann es unter Wasser fahren? Hä? Guck mal mit. Hi, Leute. Kann ich mitmachen bei der Performance? Ich tanze auch mit. Oh yeah. Oh yeah. Hier, yeah, ich hoffe, mein Spielzeugauto darf auch mit, mit tanzen. Ups. Hab ich es so eigentlich. Jetzt. Oh yeah. Woo. Wo die jagen ist. Mögt ihr das Auto nicht? Oh nein, ich werde überfahren. Nein, du siehst nicht. Nein. Nein. Oh, wer werde weggeschossen. Hey. Hey, Bro. Hey. Hey, Bro. Hey. Lass mich einfach allein. All dem, was wir gemacht haben... Was guckst du, so? Ja? ich mach deine eigenen Sachen. Hau ah. LOL. Ich weiß nicht wieso, aber das ist total mein Artstyle. Polygonische 3D-Objekte mit so pixel drüber geklaut Das ist so richtig meins. Hä? Der da? Das ist doch ganz lieb. Warum zeigst du denn? Ach, ich weiß wohin er zeigt, Leute. Hier er zeigt auf den Subscribe-Button. Okay, wir tun es aber so, als hätte ich da ja was rein, editiert. Ich bin hier rein. Nee. Oh, ich bin überfahren. Befürcht oh. er hier lang. Oh! Ey, nicht von uns auf der Arbeit dir. Ja. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Frederik Francisco, äh was auch immer noch alles für Namen. Fitzgerald. Und heute chill ich mal wieder mit meinen Homie Dogs hier in dieser Gegend. Das ist mal ein anderer Freund. Sag mal, hallo. Ja, die können nicht reden. Das ist das Problem. Trotzdem nice. Äh. Jo Leute. Ich bin mal wieder dabei, Hundewelpen zu retten. Aber bevor ich sie rette, mache ich mal schön ein Foto von ihnen. Und von meinen Füßen? Oh. What are those? Es finde lustig, wie da so eins hinter dem ist. Komm schon. Ja. Miska, Muska, Mickey Maus. Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Fitzgerald. Hier hinter diesem Tür. Hinter dieser Tür befindet sich Mickey Maus geheimer Bunker. Oder auch, das, oder, oder auch der geheime Bunkel vom roten Eichhörnchen, ich weiß es nicht, könnt ihr euch selber entscheiden, was es ist.